Ja, hallo, guten Tag, mein Name ist Merle Becker, ich komme aus der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung und leite dort einen Workshop ähm, zum Thema das Fremde, was ist das eigentlich? Ähm, mir geht es darum, in dem Workshop zu vermitteln, dass es ähm, wieder Umgang mit Stereotypen ist, wieder Umgang mit Eurozentrismus, ähm, wie, wie man das reflektieren kann und das Ganze dann auch zu übertragen für die werdenden Lehrerinnen und Lehrer, ähm, das in den Unterricht mit reinzunehmen. Es ist so, dass zu diesem Thema sehr, sehr viel existiert. Es gibt sehr viel tolle Literatur, dicke Bücher, mit denen ich gerne arbeiten würde, aber es gibt auch in den Medien sehr viele Materialien, die man ganz wunderbar analysieren kann. Problematisch ist bei der ganzen Sache, dass ich wirklich nur einen Workshop habe. Das heißt, ich habe ungefähr acht Stunden Zeit, mit den Studierenden zu arbeiten. Das ist sehr, sehr wenig es fehlt dadurch auch vollkommen an Nachhaltigkeit, gerade wenn es darum geht, Alltagsmedien zu reflektieren und sich quasi eine Brille aufzusetzen, eine theoretische. Ich habe auch immer das Problem, gerade bei Lehramtsstudierenden, dass die sehr heterogen sind, sehr divers, auch im Sinne von, wie, wie gerne arbeiten sie überhaupt mit Theorien. Gleichzeitig in acht Stunden mit Videos und Ähnlichem zu arbeiten, ist extrem schwierig. Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, ich spalte den Workshop jeweils vier Stunden. Es gibt zu Beginn des Semesters, das war im Oktober, einen Auftaktworkshop, wo man über die Theorien das erste Mal spricht. Dann gibt es zum Ende des Semesters nochmal einen Abschlussworkshop und in den zwölf Wochen dazwischen gibt es eine Online-Phase. In dieser Online-Phase gibt es verschiedene Videos, die die Studierenden sich über eine Moodle-Plattform angucken können aber auch arbeiten sie in Tandems in einem Forum zusammen und haben drei Einreichphasen, wo sie Medien im breiten Verständnis aus dem Alltag einreichen und miteinander gegenseitig reflektieren und sich gegenseitig Feedback geben. Was, also das Ganze läuft jetzt im Moment noch bei mir. Der zweite Workshop ist erst im Januar und ich sehe jetzt schon, dass das ein sehr, sehr motivierender Lernprozess für die Studierenden ist. Die breichen viel, viel mehr ein, als sie müssten. Ähm, diskutieren viel, viel mehr als sie müssten und äh, reflektieren auch wirklich die Theorien ganz toll, die sie auch nochmal über die Videos ähm, vermittelt bekommen, auf eine sehr, sehr nette und freundliche Art und Weise. Ähm, und ähm, ich habe hier ein, ein, ein paar kleine Beispiele, was sind eigentlich diese Medien, die eingereicht werden können, die, die eingebracht werden. Zum Beispiel ein Poster, das im Moment äh, in Frankfurt überall hängt, wurde eingereicht und, und diskutiert auf Basis der Theorien. Aber auch ein Screenshot unserer Zeitrechnung, wie wir sie kennen, wurde diskutiert zwischen den Studierenden. Aber auch sowas wie ein ZDF-Fernsehfilm. Das heißt, die Studierenden nehmen diese ganzen Gedanken wirklich mit in den Alltag, Egal was Sie tun, denken drüber nach, reichen es ein, einfach mit Ihrem Smartphone kurz abfotografiert oder einfach ein Hashtag, irgendwas verlinkt. Das heißt, da ist eine sehr große Vielfalt, die Sie mit einbringen, die Sie gegenseitig reflektieren. Im Abschlussworkshop kommt es dann wieder ins Plenum und wir sprechen das Ganze zusammen. Das war's.